Also mein Name ist Veronika Peters. Ich bin hier in Ingolstadt OB-Kandidatin für die SPD, aber äh, die Piraten unterstützen mich auch. Es war eine, ein, ein interessantes Kennenlernen mit den Piraten. Wir hatten eine heiße Diskussion hier in einem Lokal. Wir haben überprüft, inwieweit unsere Themen zusammenpassen und haben uns dann entschieden, einen Stück des, ein Stück des Weges auf jeden Fall zusammenzugehen. Aufzeichnungen im Stadtrat sind für mich eigentlich Standard. Jeder sollte wissen, was los ist. Es dient der Transparenz. Das Wort ist leider schon etwas abgegriffen, aber es ist wichtiger denn je. Es ist nötig, dass wir aufzeichnen in Wort und in Schrift. Es ist nötig, dass wir Dinge wie den Gestaltungsbeirat öffnen. Jeder Bürger hat ein Recht. Hier zu sehen, was wird entschieden, wie wird beraten, wie kommen die Entscheidungen zustande. Sehr, sehr wichtig für eine Stadt, für eine Großstadt schon zweimal. Videoüberwachung von ähm, öffentlichen Plätzen sollte so wenig wie möglich nötig sein. Am besten überhaupt nicht. Es hilft niemandem. Ich habe das bei den Piraten gelernt. Helfen tut ein Feuerlöscher, ja. helfen tut einer, der erste Hilfe leisten kann, aber diese gefühlte Sicherheit, die gibt es nicht durch eine Videoüberwachungsanlage. Ein Jugendparlament ist für Ingolstadt sicher nötig. Wir haben ganz, ganz wenig Wähler, aus der jungen Szene, ich nenne es einfach mal so. Und Politik, Politik muss man lernen. Man muss die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren, zu sehen, wie funktioniert etwas. Und ähm, ein Jugendparlament gibt einen einfach die Möglichkeit, etwas auch nachzuspielen. Am Katharinengymnasium wird sowas zum Beispiel mit dem EU-Parlament gemacht. Solche Dinge sind wirklich gut. Und man muss nicht unbedingt erfolgreich sein. Man muss lernt etwas und das ist wichtig. Und irgendwie müssen wir die Jugend auch interessieren für die Politik, die hier in einer Stadt geschieht. Momentan ist Politik einfach gesprochen langweilig für Jugendliche, sonst würden sie sich auch noch mehr einbringen und vielleicht mehr zur Wahl gehen. Wenn wir wirklich wollen, dass die Jugendlichen hier mitmachen, dann müssen wir ihnen die Chance geben, etwas mitzukriegen auf die, auf angenehme Art und Weise. Und vielleicht sind wir selbst in diesem Prozess nicht immer die besten Vorbilder. Jugend und Subkultur gehört zu einer Stadt. Da muss man ganz viel einfach geschehen lassen. Wir haben hier eine kleine kreative Szene, aber in Wirklichkeit sehen wir nur diese kleine Szene. In Wirklichkeit gibt es eine größere Szene. Zum Teil wandern unsere Kreativen ab nach München oder in andere Städte, das finde ich schade. Ich würde versuchen, sie hier zu halten und deshalb brauchen sie Räume. Die Bands brauchen Proberäume, das ist hinlänglich bekannt. Wir brauchen auch für unsere Künstler hier vor Ort beste Bedingungen. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, ihre Dinge zu bewerben, nicht auf einem Plakat, das irgendwo in 2,50 Meter Höhe hängt und keiner lesen kann. Wir müssen sie dahingehend auch finanziell unterstützen. Und mir schwebt immer so ein kleines Kreativviertel vor. Ein Viertel, in dem nicht alles besenrein ist, in dem man einfach Krach machen kann, vielleicht auch ein bisschen Unordnung machen kann. Und keiner ist da, der den Zeigefinger erhebt und sagt, du darfst es nicht. so eine Frage zu beantworten, ist immer schwierig, weil man soll sich selbst loben. Aber ich denke mal, ich lebe jetzt hier 57 Jahre. Ja, ich habe 30 Jahre mit meinem Mann die Firma Gebrüder Peters geführt. Ich habe viel Erfahrung und ich denke, ich habe auch durch Taten bewiesen, was ich kann. Nicht nur jetzt in einem Wahlprogramm gesagt, ich will dieses, ich will jenes. Es ist ja einfach meine Stadt und ich habe Interesse an meiner Stadt und im Prinzip nicht an einer politischen Karriere. Aber ich möchte mich einmischen und wirklich sechs Jahre noch mal powern für unsere Stadt.